Einen wunderschönen guten Morgen. Kurz vor der Weihnachtspause, da aktualisiert Apple nochmal alle ihre Betriebssysteme. Speziell 15.2 fürs iPhone ist so ein buntes Sammelsurium aus Fehlerkorrekturen und bereits versprochenen Features. Das hier ist mein kompakter Abriss.